Lass uns über Bauchtraining reden. Weißt du, was effektives Bauchtraining überhaupt ist und für dich bedeutet? Ich würde mal schätzen, 80% der Leute haben gar keinen Plan, was effektives Bauchtraining ist. Mich mit einbegriffen. Ich habe jahrelang auch nicht vernünftig Bauch trainiert. Deswegen lass uns doch mal schauen, dass du das vielleicht direkt jetzt besser machen kannst, ohne dass du zehn Jahre deines Lebens vergeudest mit nicht ganz effektivem Bauchtraining. Aus meiner Sicht gibt es zwei Hauptfehler beim Bauchtraining und die wirst du jetzt sehen. Viel Spaß! Mittlerweile wissen ja die allermeisten, dass man für einen gesunden Rücken auch den Bauch trainieren sollte, also den Gegenpart. Und ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du das auch weißt und dass du auch deswegen den Bauch trainierst und nicht nur, weil du davon erwartest, dass du ein Sixpack bekommst. Wenn du glaubst, dass man durch Bauchübungen ein Sixpack bekommt, dann Hör auf damit, da habe ich schon viele Videos drüber gedreht. Kannst du gerne mal reinschauen, ich ist Schwachsinn natürlich. Und dennoch gibt es zwei häufige Fehler, was das Bauchtraining angeht. Und allgemein gibt es viele Fehler, bzw. Mythen, Dinge, die man effektiver machen kann. Wenn du davon mehr mitbekommen willst, dann drück einfach mal auf die Glocke unten, damit du den Kanal abonnieren kannst. Dann bekommst du insgesamt ein bisschen mehr davon mit. Aber kommen wir jetzt zu diesen zwei Hauptfehlern. Der erste Fehler ist... Viele machen unfunktionelle Bauchübungen. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, das siehst du da oben. Schau da mal rein, weil die meisten machen zum Beispiel so Käse wie Crunches, Sit-Ups. Da gibt es deutlich bessere Übungen. Fehler Nummer zwei ist, viele machen das Bauchtraining einfach am Ende des Workouts. Du vielleicht auch? Ich habe das gemacht auf jeden Fall. Und das ist aus einem Grund nicht so sinnvoll. Wir haben dann gar keine Energie und Fokus mehr und... Vielleicht für den wichtigsten Part, weil ich schätze mal für 80 bis 90 Prozent der Menschen ist hier der Bauch, also der ganze Core, die Körpermitte, der wichtigste und entscheidendste Part, damit du volle Leistung geben kannst und damit du eben auch einen freien Rücken hast, entspannt bist von Verspannung und alles geben kannst überhaupt, damit du alle Bewegungen machen kannst und ein gutes Körpergefühl hast. Und warum ist das so fatal? weil das Ganze nur so stark sein kann wie das schwächste Glied. Deswegen, bei den allermeisten ist es wirklich so, dass der Bauch so das schwächste Glied davon ist. Das heißt, versuch das funktionell zu trainieren und dann kann deine Gesamtheit, also dein gesamter Körper davon profitieren. Und wenn diese Stärke in der Körpermitte, in dem Core nicht da ist, dann wirst du natürlich es schwer haben, in die Balance zu kommen. Deswegen wäre mein Tipp, richte deinen Fokus komplett mal auf die Körpermitte und vielleicht machst es doch mal so, Mach das Bauchtraining vielleicht mal am Anfang. Wie wäre denn das? Einfach mal ausprobieren. Oder ich hätte noch eine weitere Idee, die zeige ich dir beim nächsten Mal. Deswegen richte die gesamte Aufmerksamkeit mal deiner Körpermitte. Ich tue das auch. Und dann wirst du sehen, dass du neues Potenzial wieder freisetzen kannst und neue Energie hast. Und der zweite Effekt ist, du hast natürlich auch eine Voraktivierung für die anderen Übungen, die du danach noch folgen lässt, dass du hier schon mal fest bist und dann mit mehr Kraft in die anderen Übungen reingehen kannst. Probier es aus, gib mir gerne Feedback. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir auch einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.